Was ist zu beachten, wenn ich Starter schließen möchte? Angenommen, Sie haben mit Starter gearbeitet, haben hier einen Datensatz geöffnet und haben dann in Ihrem Do-File bestimmte Arbeiten mit dem Datensatz dokumentiert. Angenommen, hier im Beispiel, Sie hätten eine Variable umcodiert und eine Häufigkeitstabelle für die neue Variable ähm, angefordert. Jetzt möchten Sie die Arbeit mit Starter beenden und möchten dann natürlich das, was Sie getan haben, abspeichern. Die einfachste Möglichkeit, Starter zu schließen, wäre jetzt hier oben auf dieses Kreuz hier zu klicken. Und dann fragt Sie Starter, do you want to save the changes you made to untitled.do? Jetzt ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese erste Frage, die Starter mir hier stellt, sich auf den do-File bezieht. Das sehen wir daran, dass hier diese Endung .do steht. Und alles, was im Do-File steht, ist ja die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe. Das heißt, bei dieser Frage muss ich auf jeden Fall auf Save klicken und dann einen Speicherort und einen sinnvollen Dateinamen auswählen. Hier wähle ich also jetzt als Speicherort mal den Desktop aus und wähle dann als Dateiname Beispiel Do-File speichern. So, jetzt ist der Do-File abgespeichert. Und jetzt stellt mir Starter eine zweite Frage und zwar sagt es, data and memory have changed. Do you want to save the changes before exiting? Hier muss man sich jetzt klar machen, dass man durch diese Ausführung des Do-Files auch Änderungen am Datensatz vorgenommen hat. Im Normalfall, wenn man einen Workflow mit dem Do-File verwendet, braucht man die Änderungen, die man im Datensatz vorgenommen hat, nicht abspeichern weil man die jederzeit anhand des Do-Files, Hilfe des Do-Files replizieren kann. Deshalb kann man bei der zweiten Frage dann antworten, don't save. Dann schließt sich Starter und man kann beim nächsten Mal dann entsprechend mit seinem Do-File weiterarbeiten.